Bismillahirrahmanirrahim Iqr'a Bismi Rabbi kal, der, hat, erschaffen. Er, hat, erschaffen, den, Menschen, Kälte in der Insel, wenn ich aufhören, aufhören, aufhören, aufhören, الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصيه كاذبه خاطئه فليدعوا ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب